Die Weihnachtsfreude, die pustet keiner aus. Die Weihnachtsfreude hängt nicht am Baum zu Haus. Wir waren einmal etwas spät dran mit dem Kauf des Weihnachtsbaums. Die schönsten Tannen waren schon weg, die Auswahl war relativ klein. Wir haben dann so eine krüppelige Fichte oder so genommen. Etwas krumm, keine schöne Spitze. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Aber wir haben sie trotzdem in die Stube gestellt und geschmückt und als dann sogar die Lichter an waren, da sah sie nicht mehr so traurig aus. Im Gegenteil, sie hatte Ausstrahlung. Manchmal denke ich, ich müsste makellos und perfekt sein, um die Liebe anderer zu gewinnen. Dabei ist es doch andersrum. Liebe macht, dass auch das schön wird, was gerade ein bisschen krumm ist unscheinbar wird wertvoll, arm wird reich und krumm gerade. Gott sucht sich uns aus, nicht weil wir perfekt wären, sondern um uns zu schmücken und reich auszustatten. Das wünsche ich euch, dass ihr nicht nur einen schönen Tannenbaum habt, sondern dass euer Licht noch heller strahlt, dass ihr etwas von der Liebe spüren könnt, mit der Gott uns schmückt. Ich wünsche dir, dass du siehst, Du bist so wunderbar wie ein geschmückter Tannenbaum.